Zitat aus der Botschaft Teil 2 – Energiegewinnung durch Kernspaltung und das Betreiben von Atomkraftwerken aus himmlischer Sicht Zum Schutz vor der radioaktiven Strahlung möchte euch der Gottesgeist nun einige Hinweise geben. Menschen, die in der Nähe von Atomkraftwerken leben, sollten nach den Schilderungen des himmlischen Liebegeistes nicht in Panik geraten und ängstlich sein. Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass ihre höhere Bewusstseinsschwingung der beste Schutz vor Verstrahlung ist. Durch eine hohe Seelenschwingung ist es dem menschlichen Körper möglich, diese stark negativ wirkenden Substanzen bei der Essensaufnahme zu neutralisieren bzw. unschädlich zu machen. Das funktioniert aber nur dann, wenn der Mensch immer mehr edle und herzliche Eigenschaften lebt und dadurch in zweipoligen himmlischen Kräften schwingt, weil ihn dann seine Seele in ihre hochschwingende Aurastrahlung nehmen kann. Dadurch kann die niedrige Strahlung weitgehend neutralisiert werden. Da aber der Mensch ständig wechselnden Tagesschwingungen ausgesetzt ist, kann er sich nicht dauernd im seelischen Strahlungsschutz befinden. Das wirkt sich natürlich sehr nachteilig für innere Menschen in der Nähe von Atommeilern aus. Doch wenn die inneren Menschen sich öfter in einer höheren Schwingung befinden, dann werden die durch die Nahrung und das Wasser in den Körper gelangten radioaktiven Substanzen allmählich neutralisiert und unschädlich gemacht bzw. ausgeschieden. Bitte bedenkt, dass eure hohe Lebensschwingung für euch der beste Schutz vor radioaktiver Strahlung und vor Nebenwirkungen schädlicher Substanzen aus der Umweltverschmutzung ist. So könnt ihr euch vor allen schädlichen Substanzen, die in den irdischen Elementen reichlich vorhanden sind, gut schützen.